Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wheel of Car Heute habe ich euch eines unserer Highlights aus unserem Produktsortiment mitgebracht, die Expert Kits. Wir schauen uns heute an, wie die geplant, gepackt und angewendet werden. Dafür gehen wir einmal zu unseren Kollegen ins Produktmanagement. Hi! Hi Lars! Hi. Da kann ich dir kurz was zeigen. Ja, sehr gerne. Ein Expert Kit. Ah, und da sind verschiedene Öle mit genau, dabei. und da haben wir auch die Schrauben, Dichtungen, Filter... Ne? Moritz, was sind denn nun unsere Expert-Kits? Unsere Expert-Kits sind smarte Reparaturlösungen für die Werkstatt. Das können unterschiedliche Umfänge sein. Also es kann auch mal ein einzelnes Bauteil mit einer Dichtung sein oder halt ein ganzer Satz. Ich habe dir gerade schon unsere Getriebeöl-Kits gezeigt. Das heißt, das ist ja ein sehr umfangreicher Satz, da ist Öl bei, da ist die Dichtung bei für die Wanne, da sind Filter bei, verschiedene Schrauben. Es kann aber auch mal sein, dass es einfach ein Teil ist, das häufig getauscht wird, beispielsweise eine Wasserpumpe. Da kann man die alte Dichtung nicht wieder benutzen, die ist platt gedrückt, die ist gealtert. Da würden wir dann in diesem Fall die Dichtung zulegen, weil es ein Teil ist, das definitiv getauscht werden muss im Arbeitsschritt. Und dann nehmen wir der Werkstatt einfach die Arbeit ab, sich das Teil rauszusuchen und packen es direkt bei. Und wie entstehen diese expert Kits? Habt ihr da einen genauen Plan? Ja, da haben wir verschiedene Quellen für. Das können einerseits Reparaturleitfäden sein, es können einerseits Kundeninformationen sein, die wir auf Messen bekommen. Andererseits haben wir aber auch im PM bei uns, im Produktmanagement, Kollegen mit technischem Hintergrund, die selbst in der Werkstatt gearbeitet haben und ihre Ideen aus ihrem Arbeitsalltag einbringen. Jetzt wissen wir, wo die Idee unserer Expert Kids herkommt. Nun gucken wir uns aber auch an, wie diese gepackt werden. Dafür fahren wir einmal rüber ins Logistikzentrum berg 1. Moin Kerem! Darf ich dir eine Frage stellen? Wie läuft das eigentlich bei euch hier in der Fertigung ab? Wir packen nicht irgendwie einen einzelnen Artikel in irgendeinem Karton und damit ist gut. Das wäre ja einfach. Wir machen uns schon unsere Gedanken, wie wir diesen Artikel mit mehreren Satzbestandteilen, also ein Ölkit kann aus sechs Bestehen-Satzbestandteilen oder aus 21 Satzbestandteilen. So, das bedeutet, du musst ja auch diese 21 Satzbestandteile. Also wer bei Ikea schon mal irgendwie so eine Tüte aufgemacht hat, weiß, das kann einen verrückt machen. Das wollen wir nicht. Unsere Kunden kriegen das geordnet in dem Karton die Schrauben, die Muttern und alles was dazugehört, die Ölflaschen extra, die Filter extra, so dass wenn er das aufmacht, dass er sich da jetzt nicht groß einen Wolf suchen muss, sondern dass er gleich drauf loslegen kann. Wir wollen, dass sie dann sehen, es ist alles hochwertig. Wir wollen, dass sie auch sehen, dass es auch alles drin Welche Herausforderungen habt ihr denn beim Packen von größeren Kits? Wir haben auch ähm, verschiedene Dichtungssätze. Also das bedeutet, in diesem Dichtungssatz können alleine schon irgendwie um die äh, 32 verschiedene Dichtungen drin sein? Die Herausforderung, 32 verschiedene Dichtungen dann so ordentlich da reinzukriegen, so dass es dann auch äh, äh, nicht durcheinander gerät, das ist meistens die größte Herausforderung. Und äh, bei den Stückzahlen, die wir machen, die auch nicht wirklich gering sind, dass die Konzentration immer hält. Also, äh, das ist schon mal eine Herausforderung, wo ich dann natürlich unheimlich stolz bin auf die äh, Jungs, die in der Fertigung das bis heute äh, mit mir mitmachen. Okay, wie du siehst, haben wir noch genug zu tun. Dann kannst du hier mit unterstützen bei den Kollegen und mitmachen. Ja, sehr gerne. Meine Aushilfstätigkeit ist nun vorbei. Wir schauen jetzt in der Academy vorbei. Hallo Lars, herzlich willkommen. Ja, Freue mich hier. Ja, Johannes, du hast ja langjährige Werkstatterfahrung. Was sind denn nun unsere Vorteile bei den Expert-Kits? Ja, der Hauptvorteil liegt natürlich in der Zeitersparnis. Ich habe einen verkürzten und vereinfachten Beschaffungsprozess. Auch die Teilidentifikation ist einfacher für die Werkstatt. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich alles kompakt in einer Box habe, natürlich auch eine ganz andere Lagerhaltung, die wesentlich unkomplizierter ist. Nun ist aber Schluss mit dem Thema Expert-Kits. Ich gönne mir jetzt noch mein Feierabendkit, welches mal für Kunden aufgelegt wurde. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Wheel of Car wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis dahin, ciao!